FFN Nachrichten für Braunschweig und den Herz. Ich bin Gina Toneik. Sie wollen bei großen Aufträgen nicht immer nur Türöffner oder Subunternehmer für eins der großen internationalen IT-Unternehmen sein. Also haben sich 17 IT-Firmen aus der Region Braunschweig zu einer Kooperation namens i3 Systems zusammengeschlossen. Das Ergebnis? Gebündelte regionale Kompetenz auf vielen Teilgebieten und mehr als anderthalbtausend Mitarbeiter. Ein Gewinn für die ganze Region, sagt i3 Systems-Sprecher Andreas Vogel im FFN-Interview. Es ist ja nicht so, dass man Braunschweig jetzt deutschlandweit als IT Silicon Valley wahrnimmt, obwohl wir eine der stärksten IT-Regionen Deutschland sind, neben Stuttgart und natürlich München. Mit den Aktionen, die wir dann durchführen, jetzt können wir dazu beitragen, und natürlich, wir machen eine Standortsicherung, wir machen eine Arbeitsplatzsicherung. Und das Geld bleibt natürlich auch in der Region. Dass unter den 17 IT-Firmen natürlich auch manche den gleichen Bereich beackern, also eigentlich Konkurrenten sind, stört nicht, sagt Vogel. Gemeinsam wird die Firma ausgewählt, die die Kapazität hat. Sie haben sich nicht 17 Firmen zusammengeschlossen, die äh, nun sagen, wir müssen strampeln, damit wir überhaupt noch über die Runden kommen. Das ist nicht so. Wir reagieren in einer Zeit, wo es uns nicht schlecht geht. Wir sorgen nur für die Zukunft vor. Das heißt, das zweite Kriterium wird sicherlich auch sein, wo gibt es sozusagen noch Kapazität? Und gleich zu Beginn kann i3 Systems auch einen Erfolg vermelden, nämlich einen Auftrag von VW in Höhe von etwa 15 Millionen Euro. Das Wetter. Es sind zwischendurch weiterhin Unwetter möglich in und um Lehre und Wolfsburg. Morgen dann erst richtig schön und sonnig. Nachmittags sind aber wieder Schauer und Gewitter möglich bei bis zu 23 Grad. Sonntag gibt Sonne und Wolken und nur wenig Regen, dafür aber auch kühle Temperaturen von nur noch 16 Grad.